Wir kommen zum zweiten Vortrag des heutigen Morgens auf Bühne 1 und es geht weiter mit Kartografie und Visualisierung unter dem Titel Optimiertes Rendering von Vektordaten in Open Layers von Olivier, Olivier Guyot und Andreas Jobst. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag über das optimierte Rendern von Vektordaten. In Open Layers. Mein Name ist Andreas Jobst, ich bin Projektleiter bei Camp2Camp und äh, bin heute der Vortragende. Für die technische Umsetzung ähm, ist Olivier Guyot verantwortlich. Eine kurze Einführung zu Camp2Camp. Camp2Camp ist ein Open Source Dienstleister seit über 20 Jahren. Von den über 140 Mitarbeitern sind äh, um die 40 im Geospatial-Bereich tätig und wir arbeiten an verschiedenen Standorten in der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Neben Geospatial machen wir auch Lösungen in den Bereichen Business und Infrastruktur und äh, sind in einer großen Anzahl an Open-Source-Projekten Committer oder Contributor. Auf der GIS-Seite arbeiten wir viel in dem Open Layers Projekt ähm, als auch im äh, GIS-Framework GeoMapfish. Wir beschäftigen uns viel und äh, maintainen die Drucklösung Mapfish Print. Und, äh, was man vielleicht auch schon gehört hat, ist GeoNetwork als Metadatenkatalog und GeoOrchestra als GDI. Damit haben wir auch schon viele Projekte umgesetzt. So, dann kommen wir zum heutigen Vortrag. Ich mache eine kurze Einführung zum Thema Open Layers. Dann schauen wir uns an, wie Vektordaten auf der Browserseite gerendert werden können, was die Vor- und vielleicht auch Nachteile davon sein können und äh, gehen dann über zur Technologie WebGL und wie man das Ganze mit Open Layers verbinden kann. Genau. So, Open Layers äh, ist eine JavaScript-Bibliothek, mit deren Hilfe man äh, WebGIS-Anwendungen bauen kann. Es existiert bereits seit 2006 und 2014 ist dann die Version 3 entstanden. Es gibt immer noch diverse Open Layers-Projekte oder Beispiele von Open Layers, die über die Version 2 laufen. Aber es ist eben wichtig zu sagen, dass mit der Version 3 viele neue Funktionalitäten entwickelt und bereitgestellt wurden und aktuell steht OpenLayers in der Version 6.12. Code ist auf GitHub ver verfügbar, ist voll Open Source und äh, es kann auch über npm das Paket heruntergeladen werden. Die zwei grundlegenden Datentypen sind ja Vektor- und äh, Rasterdaten. Äh, OpenLayers kann mit beiden Datentypen sehr gut umgehen. Wir sind ein paar Beispiele gezeigt, äh, eben von Satellitenbildern über äh, Polygone, die als Vektordaten dargestellt sind, zu OpenStreetMap-Daten. Ähm, alle diese können problemlos mit OpenLayers angezeigt werden. Ähm, dasselbe gilt auch für die Datenformate. GML, KML, GeoJSON, GeoTIFF sind nur ein paar Beispiele von den Formaten, die unterstützt werden. Was macht Open Layers äh, einzigartig oder was macht es äh, ähm, besonders im Vergleich zu anderen ähm, Web Mapping libraries ähm, Nun, es ist ein echtes Community-Projekt. Es wird nicht nur von einer äh, Firma oder einem Unternehmen betreut. Es gibt eine wachsende und sehr große Community mittlerweile mit vielen Contributern. Ein Vorteil von Open Layers ist, dass man nicht abhängig ist, ist von äh, Third-Party-Plugins. Ähm, fortgeschrittene Funktionalitäten sind also ähm, häufig direkt im Kern von OpenLayers implementiert. Man muss sich da keiner Third-Party oder externen Plugins äh, bedienen. Es hat eine sehr mächtige Styling-API, äh, besitzt eben äh, Funktionen, wo man äh, wirklich Fälle erstellen kann, wie man bestimmte Objekte oder Feature äh, stylen möchte. Und es unterstützt, soweit ich weiß, alle äh, äh, PROJ4 uh, Project for äh, Projektionen. Es verfügt auch über eine äh, Live-Reprojektion, äh, äh, äh, äh, hat man also einen Rasterlayer, in der Projektion und dieser soll äh, auf die Projektion von den anderen Layern äh, projiziert und gerendert werden, dann äh, ist das mit Open Layers kein Problem. So, also was bedeutet es, äh, Vektordaten auf der Browserseite äh, zu rendern? Ähm, ähm, das bringt viele Vorteile mit sich. Einer ist die Bildqualität. Zoomt man auf einem Layer, äh, bleiben die äh, Labels äh, sehr scharf und die Kulturen sehr scharf. Rotiert man, äh, bleiben die Labels, wie man in diesem Beispiel sieht, äh, parallel zu den Linien. Und äh, ein weiterer Vorteil ist, dass man Freiheiten beim Styling hat. Man kann also äh, Regeln definieren, Filter definieren. Und so wirklich auf der Objektebene stylen. Es wird weniger Bandbreite verbraucht in bestimmten Fällen wie bei Vektorteils. Und man hat eben tatsächlich einen Zugriff auf die eigentlichen Objekte. Die sind dann im Memory des Browsers und es ermöglicht eine bessere Interaktion beim Klicken oder beim Erstellen von Queries für den User. Vektordaten sind dann äh, in der Regel ja statische Dateien und äh, können dadurch überall äh, gehostet werden äh, und man kann den HTTP-Header äh, für das Caging äh, verwenden. Die Alternative wäre eben, äh, einen Backend-Dienst äh, oder eine Backend-Software zu haben, die die Bilder dann rendert und einen zum Beispiel WMS liefert. Dadurch äh, hat man eben einen eigenen Prozess äh, auf der Serverseite, der teilweise viel CPU und äh, äh, Memory braucht. Und äh, dieser Prozess ist eben nicht notwendig, wenn man direkt auf der Browserseite äh, rendert. Äh, heutzutage von der Hardware-Seite her ähm, ist es wirklich kein Problem mehr. Smartphones, Laptops haben genug Rechenleistung, ähm, um das zu unterstützen. Das browserbasierte Rendern. Genau. Und äh, dadurch macht man eigentlich diesen Prozess auf der Backend-Seite redundant. So, es gibt natürlich auch ein paar Einschränkungen. Äh, es darf kein Dump-Client. Sein. Also es kann nicht eine super einfache App sein, sondern es muss schon eine ausgereiftere äh, Codebasis geben dann in der, in der Client-App, damit das äh, Ganze so gerendert werden kann, wie man möchte. Ähm, ein Risiko besteht darin, dass das Styling eben nicht vom Data Provider vorgegeben wird, der vielleicht sonst im klassischen Sinne für diesen Backend-Dienst zuständig wäre und dann das Styling eben wirklich schon vorgegeben ist und man ein WMS hat, wo man nicht viel kaputt machen kann äh, oder Spielraum hat, künstlerische Freiheiten. Ähm, äh, dem Ganzen kann man aber entgegenwirken, indem man äh, zum Beispiel das Mapbox-Style verwendet, das Mapbox-Style-Format äh, verwendet. Ähm, das äh, liefert ja äh, Style-Informationen mit, mit den Daten und äh, genau, das wäre eben eine Möglichkeit, dass man da auf Konsistenz achten kann beim Styling. Ein äh, letzter Punkt vielleicht, dass äh, Geometrien äh, äh, vereinfacht werden. Ähm, nicht zwingend, aber äh, es kann eben sein, dass ge bestimmte Geometrien vereinfacht werden müssen und man nicht den hundertprozentigen Zugang hat. Zu den äh, ja, kompletten Daten. So, jetzt kommen wir zu WebGL. Äh, Ziel war es ja eben, äh, dieses WebGL mit OpenLayers zusammenzubringen, um ein noch performanteres Rendering zu bekommen von Vektordaten. Das war der Hintergedanke. WebGL äh, kann man mit OpenLayers äh, zusammenbringen denn äh, es ist eine JavaScript-API. Es bietet einem eine Art direkten Zugang äh, zum Graphical Processing Unit. Ja. Das Graphical Processing Unit ist eben ein, äh, ein Grafikprozessor, der in den meisten modernen Devices wie Laptops und äh, äh, Smartphones integriert ist. Und ähm, mit diesem Grafikprozessor lassen sich eben Bilddaten extrem schnell bearbeiten. WebGL ermöglicht einen den Zugriff darauf. Die einzige Einschränkung ist aber, dass man äh, nur mit Dreiecken arbeiten darf. So, der Vorteil eben die Performance, der Nachteil die äh, teilweise sehr komplexe <lacht> Implementierung des Ganzen fangen wir an äh, mit dem einfachsten ähm, Typ oder der einfachsten Geometrieklasse den Punkten. Diese sind bereits in der Version 6 von Open Layers unterstützt. Zwar experimentell, aber es, funktio es funktioniert. Ähm, und wir haben eine deutlich bessere Performance als mit dem äh, Default äh, Vector Renderer. Wir können hier Zehntausende von Punkten sehr performant rendern lassen. Und ähm, es gibt diverse Beispiele auf der Open-Layer-Seite, die man sich dazu ansehen kann. Wie funktioniert das Ganze? Ähm, man hat eben einen äh, zentralen Punkt und legt dann auf beiden Seiten ähm, versetzt zwei äh, Dreiecke an. Und diese Dreiecke ergeben ein Quadrat. Und das ist im Endeffekt die Zeichenoberfläche, auf der man dann die Objekte oder äh, Stylings, Objekte wie Charts definieren kann für den Punkt. Das Rendern von Polygonen ist schon etwas äh, komplizierter im WebGL-Format. Ähm, die müssen ja von Dreiecken beschrieben werden und dazu existiert ein ganzes Forschungsfeld. Ähm, wir nutzen dazu äh, den, äh, die ircat funktion oder das ircat paket von Mapbox. Es funktioniert äh, sehr, sehr gut. Und, ähm, genau. Und dadurch das, äh, ermöglicht es eben ein, sämtliche Polygone über Dreiecke zu beschreiben. Ähm, die Gefahr, dass der Bildschirm für den User äh, kurz einfrieren könnte bei der Triangulation, äh, wird dadurch vermieden, dass man einen separaten Thread oder Prozess dafür hat, für die Triangulation. So, ähm, es funktioniert also bereits, ähm, eben auf, auf der experimentellen Ebene, das, äh, das WebGL-Rendern von Polygonen. Ähm, hier sehe, sieht man ein Beispiel aber man hat noch nicht äh, die Möglichkeit des vollen äh, custom Stylings. Ähm, da, dazu braucht es noch äh, mehr Entwicklungen. Wir haben aber schon eine Performance-Verbesserung, eine relativ deutliche Performance-Verbesserung äh, beobachten können und deswegen lohnt es sich, da weiterzumachen. Linien. Linien sind tatsächlich der komplizierteste Fall, hm, um sie mit den WebGL-Dreiecken zu beschreiben. Eine Linie braucht erstmal eine gewisse Breite. Man macht also ein Band aus dieser Linie, um dann dieses Band mit Dreiecken zu beschreiben. Sodass sie zentriert von diesen Dreiecken erfasst wird. Was es so schwierig macht, sind die vielen Spezialfälle. Und das ist wirklich noch Work in Progress, da sind wir noch nicht fertig. Zum Beispiel, wie werden die, die Enden von Linien gezeichnet und auch die Kanten sind ein, ein solcher Fall. Sollen sie abgerundet sein, sollen sie abgeschnitten sein. Und das wird aber jetzt eben aktuell über die Open Layers Architektur, was da für Möglichkeiten geboten werden, wird versucht, es darüber zu implementieren, diese ganzen Spezialfälle. So, wie funktioniert es in Open Layers? Es werden eben neue WebGL-Klassen eingeführt. Die Points-Klasse gibt es schon. Es gibt auch eine Teil-Layer-Klasse für raster teils Darum geht es heute nicht. Und dann eben eine WebGL-Vector-Layer-Klasse, die soll angelehnt sein an die Punktklasse, äh, äh, ist aber noch nicht verfügbar. So, jetzt fragt man sich vielleicht, äh, okay, ich habe hier eine Open Layers Anwendung äh, mit normalen Vektorlayern. Äh, muss ich die dann alle auch äh, über WebGL beschreiben? Und da lautet die Antwort Nein, äh, ist WebGL und nicht WebGL Layer können parallel existieren. In einem Open Layers Projekt oder in einer Anwendung. Es ist also kein Problem für eine Migration. Genau. So, der, ähm, ja, die, die Konfiguration, die einzelnen Parameter ähm, von diesen äh, WebGL äh, Layers ist eine, äh, läuft auf der Drop in Ebene. Das heißt, äh, es wird wirklich so integriert, dass es die bestehenden äh, Funktionen und Klassen von Open Layers äh, benutzt, gibt dort also keine Veränderungen. Ja. Der einzige Unterschied äh, ist beim Styling. Ja, das Styling ähm, von WebGL ist anders, es ist zu unterschiedlich und man kann es nicht mit, der, mit den Open Layer Style-Klassen beschreiben. Wir arbeiten deswegen an einer neuen API, die angelehnt ist an die Mapbox-Style-Spezifikation. Kommen wir zu den größten Einschränkungen. Dadurch, dass man die Open-Layers-Style-Klassen nicht benutzen kann, kann man auch eben nicht auf die Style-Funktionen, die sehr mächtigen Style-Funktionen, zugreifen. Wenn man also dynamisches und interaktives Styling ermöglichen will, muss man mit JSON-Objekten arbeiten und äh, Expressions erstellen, die alternativ genutzt werden können. Ähm, das äh, Rendern von Text äh, wird nicht unterstützt. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wie wir das lösen werden, ähm, aber wir werden da hoffentlich auch eine eine Lösung finden. So, kurz die, zur Roadmap, ähm, es ist also noch in Arbeit. Ähm, äh, wir hoffen, dass wir noch im ersten Halbjahr dieses Jahres die erste experimentelle Implementierung der Community äh, bereitstellen können, des äh, WebGL Vector Layers und, äh, und dann ist der nächste Schritt, äh, es äh, in die API von Open Layers in der Version 7 voll funktional äh, zu integrieren. Okay, das war's für diesen Vortrag. Vielen Dank. Falls Sie Fragen haben, dann jetzt gerne über das Chat-Formular. und wenn Sie sich zu dem Thema persönlich mit uns austauschen wollen, können Sie gerne in unseren Expo-Raum kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Es sind jetzt hier Andreas und auch Olivier. Ähm, um die Fragen zu beantworten, es sind einige reingekommen. Eine erste Frage könnte man bei der Optimierung von WebGL etwas von der Spielentwicklung lernen, da hier ebenfalls Dreiecke verändert werden. Okay, ich übernehme mal kurz für Olivier. Dann, dann können wir es so auch einfach auf, auf Deutsch beantworten. Ähm, ja, also klar, wir, wir, wir wissen, dass es, dass, dass es bei der Spieleindustrie oder bei Videospielen viel um die Optimierung geht von Performance und hatten da auch schon überlegt, was wir davon übernehmen könnten. WebGL ist, gibt es jetzt eben schon länger und nicht komplett offen für, für vielleicht solche Einflüsse. Und äh, wenn es dann um diese äh, Berechnung äh, basierend auf der GPU geht, ähm, beim beim Ray Tracing zum Beispiel, ähm, sind wir da äh, schon etwas limitiert. Aber im Allgemeinen könnte man schon versuchen, sich da auch noch äh, inspirieren zu lassen. Ja. Aber aktuell geht es wirklich um diese Triangulation und äh, ja, wie wir damit das, das Rendern von, von Vektordaten schneller machen können. Ja, danke. Eine weitere Frage. Äh, OpenLayers ist ja weitgehend klassenbasiert, gerade beim komplexen Styling oder im Zusammenführen von Arrays-Layern. Kann das manchmal etwas umständlich sein? Gibt es Anstrengungen oder Ideen, die es 6 Spread syntax besser zu unterstützen, auszunutzen? Mhm. Genau, also ähm, jetzt insbesondere für, für OpenLayers 7 ähm, besteht schon der Plan, dass wir versuchen, ähm, von dieser klassenbasierten äh, API etwas abzuweichen und dass wir wirklich in Richtung äh, JSON-Native äh, uh, Objects gehen? Ja? Also, das heißt, da wird, da wird in der API, äh, in diesem Teil der API von OpenLayer 7 äh, recht viel passieren, ähm, dass man eben dann primär mit JSON Objects äh, arbeitet. Und äh, eben wichtig zu sagen, ähm, dass wir da nicht nur mit diesen klassischen Layers-Klassen arbeiten ähm, für die WebGL-Renderer äh, der einzelnen Geometrien, sondern mit äh, JSON-Objekten, äh, oh, also die, für, den, für die, die Teilebene, den Teillayer und die, den, den Punktlayer. Ähm, und dafür nutzen wir dann eben die Mapbox-Style-Expressions. Äh, ja, danke. Es kamen noch mehr Fragen ein und dressen. Ähm, eine Frage geht nach dem Offscreen Canvas äh, und Webworker in OL6. Gibt es dazu Neuigkeiten oder Informationen? Um, genau, also den Offscreen Canvas ähm, haben wir noch nicht ähm, innerhalb der, der der Bibliothek genutzt, ähm, ähm, primär weil äh, Firefox da noch nicht Support äh, bietet. Ähm, aber in den, wenn es sich das in den nächsten Monaten da was tut, dann genau wollt, wollten wir da eigentlich weitermachen. Ähm, und äh, Olivier meinte eben, es gibt ein, ein offizielles Beispiel dazu, dass die, die diese Möglichkeiten. Vielleicht zieht die Frage auch ein bisschen darauf ab, also ähm, dass, dass die Möglichkeiten Aufzeigt das Potenzial, aber genau aktuell war das eben wegen dem Browser-Support noch nach hinten angestellt. Ähm, genau, aber die ähm, das, das, das Gute oder ja, die bei den web Renderern ist, dass sie ähm, eben diese äh, intensiven äh, Berechnungen, Operationen über Worker äh, lösen. Und ähm, dadurch ist die, die, die Nutzer. User Experience nicht eingeschränkt und aber genau, aktuell äh, haben wir noch nichts Konkretes. Ähm ja, danke. Äh, es gibt zwei Fragen, die ich vielleicht gerade zusammenfassen kann. Ähm, und zwar ähm, äh, geht es um das Repository, der git branch wo die Entwicklung erfolgt oder auch, ob es bereits möglich ist, diesen aktuellen Stand auszuprobieren. Könnt ihr dazu was sagen? Ähm, genau, also das ist es gibt einen, ein, es ist quasi ein, ein Pull-Request ja, im Open Layers Repository. Ähm, wir wir versuchen hier gerade äh, die ID des Pull-Requests. Äh, ja genau, also Olivier meint gerade, wir sind im Austausch. Er wurde äh, gestern erstellt, der, der Pull-Request äh, und äh, kann ich hier auch was in den Chat? Ja, dann könnt ihr dann in den Chat eigentlich den Link hinein. Ja, genau. Und dann, ist die Frage dann, dann, dann, dann, dann schreibe ich hier den Request-ID, genau, im im, Open Layers, im offiziellen Open-Layers-Repository. Es ja. ist noch Work in Progress, ist noch nicht durch, aber wird jetzt angesehen ja, von der Community. Danke, es gibt noch eine Frage, die ich eigentlich wahrscheinlich jetzt. Äh, ein bisschen spät ist die noch zu, oder knapp ist noch zu beantworten, nämlich es wird noch nach der Roadmap für OL7 gefragt. Ist dir da irgendwas? Ist da um, eine konkrete? Ja, yeah. maybe we can have one answer in, uh, in English. Yeah. <laughs> Sorry, I didn't get that. The, the question is, is the roadmap roadmap for OL7? Um, not yet. The, the, the maintainers are in the process of. Uh, setting up a roadmap and there are many things that are intended for this version, but no written down roadmap net yet, no. Also Ideen sind da, aber noch nichts festgehalten oder nichts fix. Ja gut, vielen Dank. Ähm, wir konnten jetzt nicht auf jede Frage noch weiter eingehen, aber ich denke, wir konnten auch die wichtigen Sachen beantworten. Ich danke für den interessanten Vortrag und es geht dann weiter weiterhin nach einigen Minuten Pause.